Richtig mit Eleganz, ja! Und vor, zurück und vor, zurück und mit Schwung und Elan und mit Schwung und Elan. Und so wie du eben, so schön. hinten noch ein bisschen elegant bewegen, da freuen sich die Mädels. Das klingt wie als so eine geil rasierte Glatze da, wo du ein bisschen Fett drauf machst? Ah, ja. <lacht> Na, ja. Ja, besser ja. wie vorher. Jetzt bricht der Stuhl zusammen als Felsus. <lacht> Khalle khalle khalle khotot khotot. Als dich Ich habibi. Er wird mich bald erschlagen. Was was was, Ich gebe ihn noch ungefähr zwei Wochen. <t consideration> Ah, das reicht. Das reicht.